Klassen erstellen. Nachdem sie sich als Ensigner angemeldet hat, kann sie also in ihrer Ensignersfühle so also viele Klassen erstellen, wie sie brauchen oder wollen. Dafür klickt ihr auf das große Knäppchen mit dem Pluszeichen, klicke sie hier, um eine Klasse zu kreieren, und sie wählen ihre raus und benennt diesen ihre Gruppe oder Klasse. für die Klasse oder die Gruppe M zu benennen, da klickt ihr auf den Bleistift. Ausschließend klickt ihr auf den Häkchen, für die Änderungen zu bestätigen. Da der Schüler sich an ihrer Klasse oder Gruppe anschreiben können, muss er hin in den Klassencode gehen, den an der dem steht. Der Schüler kann gleichzeitig an mehr für eine Klasse oder Gruppe angeschrieben sein. Sobald also, ihr auf Affiche Klasse klickt, kann den an Klassen-Ausicht. Solange also, kein Schüler sich mit dem Klassencode an der Klasse anschreibt, also ist es normal, dass am Anfang noch kein Schüler abgelöscht wird. Für den Weg, auf dieser Sicht von den Klassen zu kommen, klicken wir auf das rote Knäppchen auf rechts mehr Klasse. Ein Schüler kann an enger oder mehr Klassengruppen angeschrieben gehen. Wenn ein Klasse oder eine Gruppe aber nicht mehr gebraucht wird, dann klicken wir auf jere klasse und wählen auch klasse bei der überflüssigen Klasse an. Klasse wird bei diesem Schritt gelöscht, mit den Schüler aus also den Progressionen bleiben am System bestehen und die kann selbstständig weiter schaffen. Dieser Schritt kann auch ergänzlich gemeint werden, an dem Sinn, ob dieser Schiebe Klasse klickt.